Die Zeit von damals und heute ist ja das, wie das organisiert war, das ist ja wunderbar gewesen. Von Hause aus war die Post gegangen zu den Nachbarn, von Nacht und denen und wieder zu denen. Und das sind ein paar Stunden, sind die Polizisten, sag mal, von Bleiburg, ausgegangen auf die Jagd. Auch die Partisanen oder Banditen haben sie gesagt. Und äh, wir haben es schon gewusst. Und bei jedem Haus äh, haben wir sich ausgeredet, eine rote Fahne, Gefahr, weiße Fahne, frei. Aber schon gleich gewusst. Außerdem, dass die Polizei beinahe gekommen ist in der Nacht, da war das die, die, die, die Nachrichten. Versorgung nicht so gut wie beim Tag, aber es hat funktioniert.